Ich würde glaube ich einen Mercedes Maybach holen, aus dem Prinzip, ich würde so wie eine berühmte Person, reich aussehen und alle würden denken, die ist berühmt und das würde mir recht gefallen und das Auto finde ich auch richtig elegant und schön. So eine C43 AMG, wie als Limousine. Wie es ist einfach so ein schönes V6-Motor. Es klingt gut. Einerseits ist, verbraucht er nicht viel, aber du hast auch noch Power. Und es ist einer der schönsten AMG's, die ich je gesehen habe. Mit einem Mitarbeiterrabatt würde ich mir den G63 holen. Mal in schwarz-matt am besten. <lacht> Weil dann, wenn du in der Stadt rumfährst, bist du einfach der Boss. <lacht>